Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und Gras, die letzten Grasvideos, die kamen so super an ähm, sei es das Video mit der Grasflasche, wo wir so eine kleine Flasche mit so einem wunderschönen Ausfall mit Gras gewickelt haben als auch äh, die Grasvase und ähm, die wurden so oft geguckt und kommentiert und ich habe gesagt, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen ernten und wie ihr seht hier, ich habe hier einen wunderschönen Korb Toller Gras und ein ganz frisches, tolles und ich war auch gerade draußen unterwegs und da habe ich euch mal gezeigt, wie das in der Natur aussieht und nach was ich da genau gucke. Kleiner Ausflug in die Natur und dann kommen wir wieder zurück in den Laden. nach Gras ist gar nicht so einfach und ich bin schon immer viel unterwegs in Feld und Wald. Mein treuer Caddy ist bei mir und äh, damit ich euch mal zeige, nach was ich immer genau suche, drehe ich einfach mal die Kamera rum und dann zeige ich euch mal das schönste Gras. So, Moment. Also so ein Gras hier ist leider Gottes ähm, nicht verwendbar, weil das ist irgendwie viel zu trocken und viel zu gelblich. Und ich hätte ja eigentlich gern diesen schönen grünen Effekt. Der Mond ist zwar wunderschön, aber der lässt sich leider dann doch nicht so viel toll für die Arbeiten verwenden. Und das, nach was ich eigentlich immer suche, das sind so ja am liebsten, je länger, desto besser. Und je breiter die Halme, hier sieht man das also auch, desto schöner. ja Und diese schönen, knackigen, grünen Halme... Die sind also am allerschönsten für die Grasarbeiten. Man kann auch diese langen Stiele hier dann einfach rauszupfen. Ja, aber sowas, sowas ist natürlich hier die Krönung. Diese wunderschönen Büschel, ja, die lassen sich dann super in die Grasarbeiten reinarbeiten. Ja, und ähm, genau danach halte ich Ausschau an den Wegesrändern. Also diese knackigen, tollen Büschel. Viel Spaß bei der Suche. So, die Beute ist abgeschnitten und ich war also ganz fleißig und ich habe hier schon einen richtig wunderschönen großen Beutel voller Gras äh, geschnitten, also eine tolle Nachmittagsbeschäftigung und man sieht, es ist also nicht nur das Drehen von Videos, sondern es ist auch wirklich die Vorbereitung, dass ich unterwegs bin in Feld und Wald und mir mal überlege, was ich euch Tolles zeigen kann. Aber weiter geht es natürlich im Laden, wo wir jetzt gleich hingehen. Stimmt, okay, ja. Ja, also ich habe hier, wie gesagt, einen ganz großen Korb gesammelt und mein Videothema heute ist ein sommerlicher Graskorb. Und damit der Graskorb, wir brauchen natürlich immer eine Basis und unsere Basis, ich erzähle es so oft, ist wieder mal Draht. Ja, Wir haben hier einen ganz tollen Kupferdraht, den bekommt ihr auch bei Floristik24. Wie so vieles, die haben einfach alles, was die Floristik braucht, und das ist für mich der beste, der beste Floristikversand. Und ich, äh, ich blende euch auch noch mal den Artikel ein. Das ist also hier dieses Kupferdrahtgitter. Das nehme ich, das lege ich jetzt doppelt. Und ich habe eine gute Drahtschere, mit der kann ich hier dieses dieses äh, Kupferdrahtgitter sehr schön schneiden. So. Das ist schon mal Schritt 1 und wir, wir brauchen ja jetzt einen, einen Boden für unseren Drahtkorb. Ja, Ich, ich mache den Boden, indem ich einfach indem ich einfach die Seiten reinklappe. So. Manchmal ist es vielleicht ganz gut, auch Handschuhe anzuziehen. Ich habe es jetzt heute nicht gemacht. Ich hoffe, meine Hände überleben das. Aber es ähm, ist so ein bisschen wie bei meinem Auto. Da sage ich auch immer, das ist Kummer gewohnt. Die Hände sind also auch, leider Gottes. So, also das ist schon mal unser Boden. Und äh, um den kümmern wir uns später. Ja. Und dann brauchen wir natürlich für den Korb, wir brauchen einen Rand für den Korb. Und äh, für den Rand möchte ich gerne, also ich würde sagen, ich würde den Rand etwa so, so, so breit machen. Naja, ich kann jetzt auch so messen und einmal drum gehen und kann so einen Streifen schneiden. Ähm, das ist natürlich am schönsten, weil dann hängt dieser Draht an einem Stück zusammen. Das mache ich jetzt auch. Das ist jetzt die eleganteste Variante. Das heißt, ich habe jetzt einmal abgemessen. So. Einmal hier drüber gestellt. Und die Abmessung ist so, dass ich. Es das darf sich ja auch ruhig überlappen. So. Das ist jetzt wieder ein bisschen Fleißarbeit. Jetzt muss natürlich die ganze, das ganze Stück hier muss geschnitten werden. Genau. Jedes Fach schön, immer, immer eine gute Drahtschere nehmen. Gut, jetzt habe ich einen Rand für meinen Korb. Und jetzt fängt eigentlich auch so langsam fängt das Thema mit dem Gras endlich an. Ähm, damit diese Stücke hier nicht so einzeln rausstehen, nehme ich die und biege die, ähm, bieg die um. Und dann äh, ist dieses äh, die Gefahr, dass man sich an diesem Draht piekst, ist dann nicht mehr gegeben. Wenn die allerdings so kurz sind, dass ich die nicht mehr zu fassen bekomme, dann nehme ich einfach kurz die Kombizange und biege sie um. Aber wenn die ganz kurz sind, dann äh, sind die ganz schlecht umzubiegen. Warum nehme ich so ein Gitter? Weil ich möchte nachher den, äh, ja, den, dieses, diesen Rand mit dem Boden verbinden und wenn ich jetzt was hätte wie ein Stück Pappe, okay, da könnte ich ein Loch durchstechen, ja, aber Pappe weicht auf, mit mir, äh, wird feucht ähm, und mit Draht, äh, mit einem Gitter kann ich natürlich auch sehr gut verbinden und kann die Drähte dann einhängen. So, jetzt geht es endlich los. Und damit mir das, der Draht nicht die ganze Zeit so um die, um die Finger hüpft, beschwere ich jetzt einfach mal beschwere ich jetzt einfach mal eine Seite. Ich gehe her, nehme, nehme mein Gras, lege das Gras lege das Gras um meinen, um meinen schönen Rand, beziehungsweise der, der es von dem Korb dann nachher werden soll. Aber ich habe das jetzt so umgelegt. Das ist eigentlich nicht so gut. Genau, es ist immer schön, verschiedene Varianten auszuprobieren. Ich generiere meine Ideen auch im Video oft, wie ihr seht. Ich lege das Gras in die Richtung von dem Gitter. Warum nicht so? Dann muss ich ja viel länger wickeln. Ja? Und so, dann habe ich viel weniger Stücke, die jetzt nach oben oder nach unten rauszippeln. Ähm, und muss das einfach nur drauflegen und umwickeln. Und habe damit wie ein schönes Grasband sozusagen. Ja und Also ich spare mir sehr viel Arbeit indem ich die Gräser nicht längs lege. Ich habe solche Graskorbe auch schon öfter gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, es war zu Anfangszeiten von meinem Geschäft. Und wenn YouTube nicht existieren würde, dann würde ich wahrscheinlich auch keinen Graskorb machen. Und eure Begeisterung für die Grasarbeiten hat mich doch tatsächlich animiert, wieder zu diesen Arbeiten zu greifen. Ich habe hab einen Wickeldraht genommen, also Wickeldraht ist der Draht der auf diesem Holzstäbchen ist und wickle, wickle das Gras einfach mit dem Wickeldraht fest. Ja? Also das, das geht eigentlich relativ einfach und es geht natürlich auch am einfachsten, wenn das Gras lang ist. Ja, das ist natürlich die, die Sahne Variante von Gras ist sowas, das ist super. Das ist eigentlich der Traum, weil das kann ich hier langlegen und muss gar nicht so viel machen. Ich muss nur gucken, dass das auch oben und unten liegt, das Gras, damit ich in einem Arbeitsgang beide Seiten zuwickeln kann. So. Ich spitzel gleich mal auf die Rückseite und zeige euch die auch. So. Das sieht eigentlich ganz gut aus, das ist alles zu. So, und dann kann ich so mit kleinen Schwüngen den Grasrand von meinem Korb machen. Ich habe jetzt natürlich auch relativ, relativ gut zugegriffen und habe auch ein dicke Büschel Gras genommen. Ähm, ich möchte gar nicht so lange brauchen, um diesen Rand zu machen. Und habe da also, ja, machen wir das Leben dann doch etwas leichter. Und ja, später aus Gras wird später Heu. Also auch dieser Korb ist auch, wenn der mit Heu verkleidet ist, ist dann natürlich auch noch sehr, sehr schön. So, nicht vergessen nachzulegen, wenn, wenn das Gras ein bisschen dünner wird. So, und einfacher ist, es, einfacher ist es natürlich, wenn man in dem Korb das Gras ordentlich legt, sodass man die Schnittkante hat. Und schöner ist es auch, wenn man die Schnittkante nach unten verbirgt, ja, so dass das immer nur die Grasspitzen rauslaufen. Also man muss doch ein paar Sachen beachten und äh, nicht nur kreuz und quer arbeiten, äh, sondern schon überlegen, wie das dann am besten aussieht und wie man das auch am ähm, geschicktesten, so, jetzt kann ich meine Zange, mit der ich das Ganze beschwert habe, auch so langsam rausnehmen. So, wie ich mir das Leben am leichtesten machen kann. Und nicht so furchtbar viel und lang wickeln muss. Und es ist natürlich auch, selbst dieser Kupferdraht ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr schöne Basis. Also ich finde, dass der auch, äh, auch ohne Deko schon sehr schön aussieht. Das heißt, selbst wenn da mal ein Stückchen Kupferdraht rausspitzelt, ist das eigentlich auch kein Problem. Weil also es ist ja jetzt wirklich ein optisch ansprechender. Schöner Draht auch. So, ich glaube, die Länge ist jetzt auch perfekt. Und ich, ich wickel, ich wickel meinen, ich, ich äh, verschließe mein Draht, mache jetzt einfach mal so eine Schlaufe und teste mal. So, jetzt gucke ich mir noch die schönere Seite aus. Also, ich finde, die schönere Seite ist tatsächlich unten geworden. Obwohl ich die gar nicht so, so viel im Blick hatte. Aber das ist so schön glatt. Ja? Vielleicht auch, weil, der, weil das auf dem Tisch lag. Und weil wir jetzt ja Draht drin haben, das ist wieder das Schöne, mit Draht gewickelt, Draht drin, ähm, haben wir jetzt diese schöne Umrandung. Und das Ziel ist jetzt. Und diese Umrandung. Die den Boden dran zu machen. da brauche ich, brauche ich gar nicht so viel machen. Ich biege den Boden ein wenig, ja, so dass ich den nach innen reinbiegen kann. So Und ich fange jetzt einfach mal an einer Stelle an. Hier ist wieder schön ein Steckdraht zu haben. Steckdraht, da reicht auch zum Beispiel 0,8. Millimeter Steckdraht und ich gehe mit dem Draht durch mein, durch meine Grasarbeit und verdrehe, verdrehe den Steckdraht einfach. Und das Ende kann ich hier auch wieder reinstecken in, meinen, so, kann ich reinstecken in meinen Grasring. Hier brauche ich jetzt eigentlich nur so vom Steckdraht so kleine Stückchen. Ja, ich ich lege mir die mal hier rüber weil die verschwinden natürlich super gern im Gras. Das finden die total klasse. Und da brauche ich jetzt schon mal so, naja, ich würde mal sagen, also bis zu zehn Stückchen werde ich brauchen. So, und ich kann mich jetzt ja dran entlang arbeiten, diese Steckdrahtstückchen mit meinem Grasrand zu verdrehen. Drehen das mal ein bisschen rüber. Also unser Boden verschwindet eigentlich komplett. Der ist wirklich unten, unten drin und den habe ich auch bewusst gar nicht verkleidet, ähm, weil, ich, weil ich da einfach nur ein Büschel Gras drauf schmeißen kann. Ja? Und manchmal ist es auch ein bisschen kurz, aber das macht nichts, wenn es zu kurz ist. Dann nehme ich die Kombizange und drehe es mit der Zange und dann es einfach reingedreht. Ja? So. Also so kann ich Stück für Stück meinen, meinen Grasrand mit meinem Drahtboden ja, verbinden und schaffe mir somit die Basis zu diesem wunderschönen sommerlichen Graskorb. Ich freue mich total auf die Arbeit. bin ich mal wieder hier auf der anderen Seite ein Stückchen und so langsam. So, ist auch ganz toll, weil die kleinen Stückchen, die kann ich tatsächlich alle so wegdrehen nach innen. So, hier brauche ich eigentlich auch noch ein Stück zum Verbinden, weil ich brauche doch noch ein bisschen Steckdraht. Um das ganze zu verbinden sieht jetzt alles noch ein bisschen unordentlich aus weil die einzelnen grashalme die zippeln natürlich noch einzeln raus aber das auch das äh, wird, wird gleich erledigt das, das fine -Tuning, das folgt auf jeden fall So, und hier verbinde ich auch noch mal Um, wie weit ist denn mein Drahtgitter? Ja, ich kann hier mal fühlen. Also bis hier geht mein Drahtgitter. Ja, das ist jetzt schon mal... Ah, ja, okay. Ein bisschen biegen müssen wir natürlich auch. So. Ja. Ich würde sagen, wir kommen der Geschichte schon näher. Das ist jetzt natürlich zu unordentlich. Das ist klar. Hier muss ich jetzt einfach einen kleinen Radikalschnitt machen. Und, und des Weiteren gehe ich noch einmal für, für die Stabilität mit dem Wickeldraht um meine Arbeit drum herum, damit mir das natürlich nicht, nicht auseinander springt danach. Und dann gebe ich diesen Korb auch nochmal von der Um-, von der um, von der Umrundung her, Stabilität. Ja, jetzt kommt ein bisschen Friseurarbeit. Ich kann man ein bisschen schneiden. So. Das ist jetzt wirklich die Feinarbeit. Finde ich eigentlich jetzt schon ganz schön als Korb und für den Boden mache ich mir das Leben jetzt ziemlich leicht oder vielmehr später. Ich lege einfach Gras auf den Boden und schon ist die Verkleidung von dem Boden fertig. Aber jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen, ja, das ist jetzt ähm, schon sehr nett, auch natürlich mit, mit dem schönen Grasboden. Aber das i-Tüpfelchen ist natürlich ein Korb, ein Korb ist ja erst so richtig schön. Und toll, wenn er einen Henkel hat. Und da ist meine Idee, ich würde diesem Korb gern einen schönen Henkel geben, der natürlich auch mit Gras verkleidet sein soll. Und hier kommt jetzt wieder ein, ein sehr fester Draht, ja, der ist jetzt wirklich, also entweder der 5 mm Aludraht, den es auch in tollen Farben gibt, ja, gibt es jetzt nicht nur Silber, sondern gibt es auch in, gibt's in ganz tollen Tönen, oder man nimmt den 2 mm Alu-Draht doppelt, ja, doppelt oder dreifach. Ich mache mir das jetzt relativ einfach und ich nehme jetzt den 5 mm Aludraht. habe im Grunde genommen schon einkalkuliert, dass ich den hier einhänge an zwei Stellen. Und man sieht hier auch, den kann man, den kann man gut mit der Drahtschere schneiden. Ja. Aber um den zu, um den mit Gras zu wickeln, weil jetzt hätte ich natürlich, jetzt habe ich einen Graskorb. Ich möchte natürlich auch einen Grashengel. Ist ja klar, oder? So und also den Boden mit Gras füllen, ja, das kann man so machen, wenn man, die, wenn man irgendwas. Also man könnte theoretisch sogar auch, ich sag mal, an Ostern wären Ostereier drin, ja. Und im Sommer kann man auch was Sommerliches reinmachen. Man könnte, da auch, könnte das auch als Geschenk für eine schöne Sektflasche oder x beliebig. Also man kann den ganz toll füllen. Und jetzt war meine Idee, aber ähm, ich möchte an meinem Korb gerne den Grashenkel haben. Und den mache ich jetzt. Also ich war, ich war heute echt fleißig und war wirklich für euch auf der Suche. Nach dem schönsten Gras. Ich nehme diesen Henkel und wickel den erstmal gerade, Weil wenn ich den jetzt, so, und was nehme ich als schönen Draht? Ähm, toll ist natürlich auch wieder ein schöner farbiger Draht. Der ist, eine, der ist optisch viel ansprechender als, als der grüne. So. Und hier nehme ich meinen Draht. Verschließe ihn wieder, indem ich ihn miteinander verdrehe. Ja, wie immer. Schneide das Ende raus. So. Und kann jetzt eigentlich hergehen. Und wickle. So, jetzt mache ich es erstmal andersrum. So. Und wickle schön fest. Schön fest das Gras um ja, in schönen regelmäßigen Abständen um meinen Draht drum herum. Wenn dieser Aludraht eine tolle Farbe hat, wie dieses schöne Rosa zum Beispiel, ist es, auch, ist es auch kein Problem, wenn man von dem Draht mal was spitzeln sieht, von diesem, von diesem Aludraht, der da drin ist. Ja, dem, dem, man sieht bei mir auch, an einer Stelle sieht man ihn spitzeln. Finde ich nicht schlimm. Ja, ist, äh, Im Gegenteil er ist ja jetzt auch sehr schön. So. Ich habe extra erst da angefangen zu wickeln. Ähm, also nach, dem, nach meinem Draht, mit dem ich den Verschluss machen möchte. Ja? Also nicht, nicht hier am Anfang anfangen, das wäre falsch. Sondern wirklich erst nach so einem kleinen... gibt ein paar Zentimeter, weil ich muss natürlich meinen Henkel auch äh, fixieren an, dem, an meinem Körbchen. Und ganz ehrlich, mit dem 5 mm Draht ähm, ist, der, ist der Henkel natürlich viel stabiler. Da kann dann auch eine, gegebenenfalls eine Sektflasche in den Korb rein. Das können wir nachher nochmal ausprobieren. Ähm, nein, aber wir machen kein Alkohol im Video. Nein, aber er kann auch ein schöner Saft oder egal was, äh, was man als Geschenk gern da reinpacken möchte. Ja, ist doch einfacher, wenn man von rechts wickelt... Und links mit der Hand immer, immer festhält. Und immer sehr kontrolliert. Es dauert halt doch seine Zeit, wenn es schön gearbeitet sein soll. Und wenn man immer äh, ein, etwa 1 cm je Umdrehung mit dem Draht weiterwickelt. Man kann es auch gegebenenfalls doppelt wickeln. ja Auch das ist natürlich... Da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Oder ich zeige nachher auch noch was, was sehr Schönes. Aber das kommt am Schluss, wenn der Henkel drauf ist. Es soll sich ja immer lohnen, die Videos bis zum Schluss zu gucken. Und äh, die kleinen Gimmicks und die vielen Tricks, die ich zwischendurch verrate, die äh, kann man eben nur mitbekommen, wenn man, wenn man alles sieht. So, Draht ist auch ein bisschen tückisch, der will sich schon wieder abwickeln, aber ich will das nicht. Ich hätte ihn gerne auf der Spule. So, und hier höre ich jetzt auch mal auf zu wickeln Und verschließe diesen Draht wieder. Auch dieser Henkel muss jetzt mal wieder zum Friseur. Das ist natürlich... Ganze Gras muss erstmal ab. So. das krackst ein bisschen. Aber. Wow. Sieht cool aus, oder? Das ist echt schön. Hier mache ich das Gras auch ab. Man kann das Gras eine Zeit lang auch, ähm, wenn das so ein schöner Büschel ist und man hat Spaß daran, man kann das natürlich auch eine Zeit lang stehen lassen, ein paar Tage. Und wenn es eintrocknet und wenn es irgendwie bröselig wird, dann kann man das Ganze auch erst abschneiden. Also das möglich ist es auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir wieder zu unserem Körbchen. Und das wird jetzt, da brauche ich tatsächlich auch eine Zange dazu um diesen, diesen Henkel hier reinzuarbeiten. Ich gehe, und das ist jetzt der Grund, warum ich ein Drahtgitter brauche, ja, ich, so, ich gehe jetzt in dem Korb hier in meinem Geflecht durch mein Geflecht so, und eine Kombizange ist natürlich immer super, um das Ganze nochmal zu fixieren. Und man sieht, wie fest der ist, ja? Der will gar nicht, der will eigentlich gar nicht so leicht, sich so leicht biegen lassen. So, das Ganze mache ich auch auf der anderen Seite. Also man braucht schon ein bisschen, bisschen Kraft in den Händen, um das zu machen. Oder man nimmt einen sogenannten Vorbohrer, entweder ein Vorbohrer oder ich bohre mir mit meinem Messer ein kleines Löchlein, das kann ich natürlich auch machen. So, und dann geht der Draht einfacher durch. Oder die dritte Variante, es gibt ja immer viele Varianten, oder die dritte Variante ist, dass man den Draht schräg schneidet und dann kommt man auch leichter durch. So, jetzt haben wir hier unseren Draht. Und oben haben wir ihn ja auch in Rot, in Rot gewickelt. Das gibt immer, das kann man wahrscheinlich noch ewig lang nachschneiden. Da gibt es natürlich immer noch viel viele Ideen. Aber ich möchte jetzt auch meinen Drahtbügel fixieren. Und das mache ich. Das mache ich wieder mit meinem roten Draht, mit dem ich auch entlang gegangen bin. Schön finde ich eigentlich, wenn ich da jetzt so eine relativ breite Stelle wickle so dass man ruhig diesen roten Draht auch gut sehen kann und dann da der andere jetzt fest gewickelt so fest gewickelt ist auf die art und weise geht er eigentlich nicht mehr ab So dann wieder wiederum wie so oft fixieren wir also ich, ich nehme einen kleinen finger, gehe mit dem Draht in die Richtung, aus der ich komme, habe dadurch eine Schlaufe und äh, komme auf der anderen Seite mit meiner Rolle und verdrehe diese beiden Enden miteinander. Also für wen das jetzt zu schnell war, der kann ja das Video einfach noch nochmal zurück, zurückspulen äh, und kann das noch mal gucken, weil das ist Draht. Ja Drahtschlaufe machen und das Ganze verschließen, das ist so eine Frage, die dann immer, immer wieder gestellt wird, auch in Workshops, ich habe es erklärt und kaum machen sie es selber, sagen sie, Margit, kannst du uns noch mal zeigen, wie das geht? Ja, das ist, ähm, wird sehr gerne gefragt, immer, immer wieder. So, und hier verschließen wir jetzt auch unseren... Da kann man jetzt natürlich ganz lang und sauber, die Zeit habe ich jetzt gar nicht, natürlich gar nicht im Video, da kann, könnte ich jetzt auch ganz lang und schön so eine breite Drahtstelle wickeln, ja, und könnte mir also viel Zeit lassen. Die Zeit lasse, lasse ich mir nicht, weil dann würde das viel, viel zu lange dauern. Es reicht, wenn diese Stellen so verwickelt sind. Und man kann es auch noch, wenn man will, mit einem Band dekorieren. Ja, auch das, auch das geht natürlich. Also es, aber ihr, ihr findet immer so viele Variationen und berichtet mir oder schickt mir auch manchmal Fotos. Das ist, das ist echt interessant. Also die, die gestalterische Freiheit, der sind natürlich auch hier keine Grenzen gesetzt. Und man könnte jetzt natürlich auch noch einfach in diesem Korb ein schönes, ein kleines sommerliches Blumengesteck machen, dann ist, dann, ist es natürlich ein, dann hat man eigentlich ein ganz tolles, ja entweder ein Gefäß zum Schenken jetzt oder ein, ein, ein Steckgefäß äh, gesta selber gestaltet, das, natürlich natürlicher nicht, ja, das natürlicher nicht sein könnte und auch so, so wunderbar selber dekoriert. Wenn ich jetzt da noch was reinarbeiten möchte, dann nehme ich einfach ein Stück Folie, und machen diesen Korb Schön drin bitte. So, und machen diesen Korb einfach ein bisschen Steckmasse rein. Steckmasse habe ich mir schon mal eingeweicht. So, dann nehme ich doch einfach mal so ein Steckmasse, wenn ich da reinsetze. So. Und nicht vergessen, was immer ganz wichtig ist, ruhig ein bisschen Wasser ein ja, dass der, dass diese Steckmasse gut versorgt ist. Und ich habe ja extra die Folie reingemacht. So, weil ansonsten wird es doch relativ schnell trocken und da wir jetzt bei Sommerarbeiten sind kann ich mir auch die Freiheit nehmen, diese Steckmasse ganz einfach mit ein, Gra mit ein bisschen Gras zu verdecken. Ja, ich muss, da muss ich gar nicht so viel, so viel Blätter stecken und mir so, so, viel, ja, so viel Arbeit machen, sondern ich gehe einfach her und, und arbeite und mache so eine lockere Basis mit der Steckmasse. So, und schon, schon ist im Grunde genommen die, die Technik verdeckt. Ja. was könnte natürlich sommerlicher sein als Sonnenblumen, die in diesem wunderschönen Sommerkorb eine traumhafte Deko sind. So habe ich mir das gedacht. Das ist jetzt natürlich noch die, die Kirsche auf der Sahne und auch die Sonnenblumenblätter würde ich in dem Fall sogar dran lassen. Die finde ich sehr schön. Wenn die fleckiger sind und schlechter werden, dann kann man die immer noch runter machen. Und dann ganz einfach noch mit, mit etwas Alchemilla dekoriert. Immer immer einen schrägen Anschnitt machen und das Alchemilla zum Stecken ganz äh, tief fassen. Da muss man natürlich einen schönen Platz in der Steckmasse finden. So Nehme ich natürlich nicht nur eins, sondern zwei auf jeden Fall. Und ich habe, habe auch noch schöne andere sommerliche Gräser. Ich habe ein Schwänzchengras. Das ist auch äh, Gräser sind so toll. Es ist Sommer, es ist äh, wir haben so, so wunderschöne Materialien. Und wichtig ist immer beim Stecken, dass man ganz nah an die, an die, Steck, an die Steckmasse geht, ja? ganz nah an die Steckbasis. Weil wenn man das nicht macht, dann läuft man immer Gefahr, dass einem äh, der Stiel äh, ja, ab, abknickt. Ja? und Deswegen gehe ich so ganz tief rein, ähm, mache nochmal ein Schwänzchengras dazu. Ja, das ist wunderschön, gibt ja auch, äh, das wird auch oft von euch gefragt. gibt auch hier dieses schöne Wuschigras, nennt sich auch Panicum Fontänen. Das ist zum Beispiel auch was ganz Tolles dazu. So, aber ich würde sagen, jetzt mit diesen zwei Stiele Alchemilla, zwei Stiele Schwänzchen Gras. Also man mag, man braucht eigentlich echt nicht viel, um diesen Korb noch so richtig toll, so richtig toll zu komplettieren. Und ich habe ihn auch fast im Gleichgewicht hinbekommen. Aber das ist jetzt mein Sommerkorb, meine Idee. Graskorb aus Draht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Beim nachmachen und mit was auch immer ihr diesen korb füllt ich glaube der empfänger wird sich total freuen darüber und es ist eine ganz tolle spezielle sommerliche wunderschöne arbeit viel spaß beim gucken und äh, ich habe ganz viele sommerstrauß videos es gibt viel mehr und es wird auch noch mehr an Grasarbeiten geben es lohnt sich dran zu bleiben und auch die glocke zu aktivieren dann werdet ihr nämlich immer an meine videos erinnert bis bald meine lieben macht's gut ganz liebe grüße